Willkommen auf EduStat, das sieht zu den offiziellen Donien und Statistiken über das Lizebäuerische Schulsystem. Ziel von dieser Seite ist, einfach als ein Sähe zum Schulsystem zu publizieren und zugänglich zu machen. Und das für die verschiedenen Zielgruppen. Für Schulresponsable, Agenten vom Minister, Eltern, Forschungsinstitute und so weiter. An diesem Video feiern wir ihr durch das Site. Für sich können nun die verschiedenen Besoins vom Lektor zu richten, sind Informationen auf drei Niveau präsentiert gehen, mit mehr allgemeinen oder mehr spezifischen Zöllen. Der Kapitel klee wie du nun seht, stellt allgemeine Statistiken zum Lötzöbüscher Schulsystem 4, ideal für einen schnellen Überblick zu kriegen. Hier findet ihr zum Beispiel Zölen zu der unzöll an den verschiedenen Schulformen, den Diploma oder nach dem Spruchen am Migrationskontext. Ihr könnt auch die passenden Flyer dazu aufladen. Nur einem ersten Abblick und einer mehr generellen Präsentation von den Zöllen könnt ihr dann an der Rubrik Statistik global mehr genau und detailliert Informationen lesen. Die Statistiken sind hier nur Enseignement fondamental und Enseignement sekundär angedehnt, mit jeweils einer Reihe einer Rubriken. Für alle einer Rubrik findet ihr die passenden Statistiken und könnt einfach von einer Rubrik auf die andere switchen. Als Schulleiter könnt ihr an unserem Dashboard ganz spezifische Studien abrufen da fanden sowohl Nationaldonien wie auch Durnien zu ihrer Schule geschützt durch eine gesicherte AXE mit ihrem IAM. Den Edustadt bietet aber noch mehr, wie neue Statistiken zum lützländischen Schulsystem. Ihr fand auch ein Reihe thematischer Artikeln zu den Bildungsdonien und methodischen Hilfestellungen rund um den Umgang mit den Daten. Immerhin, die neue Artikel publiziert, zeigt also nicht, wie regelmäßig gucken zu kommen. Natürlich von dir auch weiterhin als Publikationen, der dir im PDF-Format auflösen könnt. Soll dir Lund noch Donnie sichern, die nicht um EduStat präsentiert gehen, da könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden, indem sie euch ganz einfach eine Mail schickt und statistik as atman.lo oder über Wir hoffen, dass das Video hat euch gefallen hat und wünschen euch viel Spaß beim Lesen und durchklicken.